und willkommen. Mein Name ist AniwoLP und meiner Name Mario Master. Und oh, wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Holy World. <lacht> Yoshi's World. Ich wollte, nee, ich, ich habe immer so andere Sachen im Kopf noch und ich wollte das Super Mario irgendwas sagen, aber da habe ich mir so gesehen, äh, Yoshi's, keine ja. Marius. Aber wir sind ja bekannt als die superbrüder Ja, wir tragen auch passenden caps gerade. Ich rot, er grün. Genau. Weil eigentlich voll dämlich ist, weil irgendwie sieht uns niemand, also... Ja, irgendwie sieht, sieht uns niemand und außerdem, er ist viel kleiner als ich. Eigentlich müsste er rot tragen und ich müsste grün sein. Ja, was soll ich? ich? Ich trage sonst grün, also... Ja, er trägt sonst grün, ich trage normalerweise blau. Aber das tut nicht zur Sache. Machen wir das nächste Level. Yoshi's! Oh. Cookies! Oh, Cookies! Ich liebe Cookies. Oh, davon hatte ich mal ein Spiel. Yoshi Cookie? Ja. Ja, genau. Das war so ein Tetris-Abklatsch von... Ja, ich weiß. Yoshi. Ich weiß. Aber hier, machen wir hier Cookies. Ich mag Cookies. Magst du auch Cookies? Ja, ich liebe Cookies. Ich kann jetzt welche essen. Aber ich habe keine da. Oh. Ja, da einfach gucken wie das noch mal wie geht. Aua. gefallen oh. <lacht> <Aua. lacht> <lacht> <lacht> runtergefallen. Oh nein. Wir müssen ja... Uh, uh, uh, machen. Uh. Oh, Kekse tun mir weh. Fand ich fand ihn nicht komm, vorsichtig. Kekse tun wir weh. Oh, Wolle! mein Gott, der Scheige ist voll. Ich bin begraben worden. Ich komme ihn hoch. Uh. Von da oben. Ne. nichts was ich das nicht das monti au oh, was wollte denn ja, dagegen geworfen war links wir fahren dagegen okay, dann mache ich diese prinzenrollen ey Boah, hör, hör auf ich muss uns ich muss uns nur ans essen denken ja. Weil es gibt nichts besseres auf der Welt, Welt im Leben als das Essen, ja, das stimmt so. Ja, mal. Mal runter. ich würde da weg gehen. Kaputt stampfen, nein, warte, ich habe eine Idee. Ah. Habe ich hab ich's doch gewusst. Kein Sekret ist vor mir sicher, deswegen haben wir auch schon so viel verpasst. Ja, wenn wir noch nicht nachgeholt haben übrigens. Ja, das soll, soll sollte er uns eigentlich noch machen. Er hat es nicht getan. Oben. Oh. Ich, ich bin oben. Was, ich bin tot. Boah. Bist tot? Was ist mit dir passiert, mein Junge? Ich bin Aua. Ja. Ich bin oben. Du tot? bin nicht tot. Und du bist? Bin ich. Bist du? die Kamera einfach nicht mit scrollt. Das heißt, du bist tot. Nein. Doch. Nein, ich bin noch gar nicht runtergefallen. Oh! Was? Was? Was? geh weg. Hörer. Aus Wolle. Hui. Ich mag Wolle. Oh Gott. Ja. Bis jetzt haben wir noch alles. Ja. Bis jetzt. Bis jetzt. Äh, bin äh, tot. Ne? Ja genau, du bist gleich tot, wollte ich dir gerade sagen. Hey. Checkpoint. Du angefasst, Mann. Ich wollte ihn anfassen. Lass mich ihn anfassen. Okay. <lacht> oh, ja. ah. Ich habe es gerochen. Ich habe gerochen. Na, da, wir müssen immer müssen die wolle sammeln Genau. auf sachen die irgendwie ziehen die irgendwie verdächtig sind Und ja. die können ja manchmal mit zu sein da zum beispiel genau äh. Autsch. entschuldigung Autsch. Oh, das wollte ich nicht lügen was? was bezeichnest du mich etwa als lüger ich weiß ich du bist lügen musst du Boah. Oh, das muss ich mir noch nicht gefallen lassen wir ah, müssen wir ah, ah, Taktik ah, und Strategie anlegen. Taktik und Strategie genau Sehr gut das war Taktik und Strategie ja, ah, ah, hilf, hilf, hilf, <lacht> was passiert ich wollte einsetzen um schneller nach unten zu wollen aber irgendwie hat nichts gemacht hat nicht funktioniert hat nicht so funktioniert wie du das wolltest ja, ja. Wasi, ja, Pixel what? Monty der hat hast Pixel das gesehen ah. Okay, sie machen mir doch keinen Schaden. Pff. Ja gut. Hui. Okay, nochmal. Noch. Scheiße. <lacht> uh, yes. Okay. So. Das war knapp. Ey. Ich drücke keine Wolle weg. Das ist auch ein Garnmann. Map. Was ist das gesehen? Also ja, ein friedliches Spiel. Ey. Ja. Es erfüllt uns mit Freude. Ja, ich wahr? Bin... ich bin schon sehr gespannt, wie, wie, wie Crafted ich bin. Ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie Crafted World aussieht. Ja, das kommt danach. ne? Ja. Listen, davon ist der 28. Dritte. Schreibt es euch in euren Kalender. Oh Gott. Na. Ah, das wollte ich nicht? Okay. Da ist was <haha> Wir haben alle Wolle. Wir wollen ja Wolle. Genau, wir wollen Wolle. Ich, ich auch Wolle. Das ist schon voll, ne? Ich hab voll. Warum muss nur noch einer? Ja. Au. Oh. Äh. oh Gott, ich kann da nicht durch. Ja, hey, und wir haben auch alle Blumen. Wo bin ich? Aua. Du bist da unten. Warte, warte, bis das wieder hochgeht, geh dann durch. Da. Die Kamera ist nicht mit. Was? Ey. Was denn? Ui. Ach so, so kann kämen wir da hoch. Hä? Ah, Soll ich doch gar nicht? Oh, nicht wieder. Oh Gott. Oh, oh. Oh. Oh. Ah. Ah. Stempel. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss rennen. Run boy, run. Oh, alle Stempel. Alle. Was war mit den 20 Dingen am Ende? Ich komme gleich, bin da. Ja, ich mag mal verpasst, glaube ich. Nein. Haben wir alles? Ich glaube, wir haben alles. Ich mein, irgendwie einen Garn oder so. Ne, wir haben alle Garne. Wir haben alle. Wir haben alles. Okay. 20 äh, Sterne. 1 2 3 4 5 Blumen was noch voller AP 1 2 3 4 5 wolle und 20 münzen war so noch voller AP? Ja. am Ende ja okay du bist auch einmal gestorben ich bin nicht gestorben um, mm, also um du warst die, im Mai. die kamera huh, war auf dich fixiert und ich bin nicht mehr mitgekommen und dann hast du immer dann ap ruhig oder was ja also ach, okay. ach ja bei der way bonus spiel meine. raus. Danke. Niemals. Ich habe sie auch für mich gezählt. Ey. Mein's. Ey. Lass, Was raus. Du? Du lass mich frei. Wo sind die Dinger? Nom. Nom. Ey. Ich wollte eigentlich die Dinger. Verdammt. Lüger. hat gewonnen. Yes. Habe ich habe dich so oft manipuliert, ey. Hast mich zweimal manipuliert. Wir bilden nicht zu viel drauf ein. Minuten perfekt. Ja, erstes Level abgeschlossen. Perfekt. Ja. Und Wolle. Beja Yoshi wird daraus dann? Keks Yoshi! Boah. Na, Cookie Yoshi. Mmh. Put the cookie Down. Mmh, cookie. Stay away from my wife, stay away from my cookies. <lacht> stay away from my cookies. Oh, ich bin jetzt mal Keks, so <lacht> äh, Du meinst Cookie, joshi Ist doch das gleiche. Oh, Mobile Marathon. Äh, das ist ein doofes Level. Äh, was haben wir überhaupt hier? aber nicht. Ja, du weißt, was Mobile sind. Mit was sind Was? Wie heißt das Level? Mobile. Jo, äh, ich hoffe, du weißt, was es ist. Nö. Mobile. Das sind so teil die haben kleine Kinder bzw. kleine Babys über ihre Bett, damit die sich nicht gruseln und so. Ach diese Hänge Richtig. Ah, okay. Genau. Ha. Also, was hast du? Genau. Genau. Und da waren was? Hier, ich bin eine Ente. Okay, ich glaube du hast mich gerade bevor mich getroffen hat. Warte mal. Ich will mich hier erstmal umgucken. Das war wieder runter. Ich wusste es. Halt. Ich hab's gekochen. So. Ah, ah. ah, das ist eine Ente. Ja. Wir müssen sogar nach links. Ah. So. Also nach oben links. Also. Komm hier hoch. Kommst du hoch? Ja. So. Geil, kommst du hoch. Komm. Mit. Kommen wir, wir werden jetzt fremde Welten erkunden. Ja, wenn wir abstürzen, also wir tot. Das ist echt diese eine Level, die auch in Smash Bros. vorkommt. Äh, äh, ja, aber nicht äh, nicht diese Umgebung hier das ist eine andere. Okay. Da gab es auch so, wo nee, ich glaube Ich glaube, das war, war eine andere Welt gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist eine Weile her, seit ich Smash viel gespielt habe, weil alle spielen ja jetzt über Smash Bros Ultimate. Hey, ah. okay. Ultimate, da habe schon wieder den neuesten Kämpfer gesehen, hier auf der linken Seite. Hm? Ach ja, genau, da ist er ja. ja Richtiger troll -Charakter. You can do ja. it. Für was? Ah, wolle. Äh, ja, gehen wir da ran. Äh, die Kamera scrollt zu dir hin. Weil ich der MVP bin. Ja, gut. Genau nach rechts war da noch was. Da ist. Au. au. Oh. War rechts nicht noch was? Ja. Aber ich habe da noch was gesehen. wir leben jetzt fremde Abenteuer. Wir wollen Röhren rein. Ah, geil, wir sind in der Rakete drin. Hast du gesehen? Ja. Mal. Nice. Doch nichts verpasst sehr gut. Hm? dann macht mir irgendwie gerade ein bisschen Sorgen. Was wir passieren? Irgendwie sterben wir oder wie so. Ja. Also Real Life nicht. Ha, out. Dass wir nur, dass wir im Real Life sterben, da tun wir irgendwann sowieso. <lacht> Ah. ah. Äh. Oh, Zeit. Schub <lacht> mich nicht weg. Aber der, der war eingesammelt. Okay. Haben wir jetzt nichts mehr? Ah. Oh, Enter. Ja. Das soll ein Ende sein? Das sind, das sind das hat ein Pink -Dring. ich weiß es nicht. Das sieht aus wie eine Ente. Achso, du musst auf die raufspringen, um hier hochzukommen. Ach, ja, eilig. Ach, nochmal. Oh. Ah. Alter. Alter, ich komme hier nicht durch. Perfekte Elemente. Ah. Perf Perf Perfekto, das war fantastisch. Ey. Äh. Ah. Entschuldigung. Verzeihung. Ja. Hm. Ja, da links. Sind da lang. muss ja gucken. Ja, man muss ja Augen und Ohren überall offen halten. Ein wahrer Gamer geht nicht erst den richtigen Weg. Genau. Muss immer erst überall anders hingehen. Oh Gott. Wolle. das Was? Was? Was? alles bisher. Warte, da oben war was? ich habe Was? Was? Hm. Ich Was? Was? Was? Was? Was? ich hab, ich Was? blume Was? Was? Blume. Was? Was? Was? Was? Vorsicht, Pixelente. Okay, warte mal, hierhin. Taktisches Teamwork. Wow, ich will erstmal nach oben laufen. Was denn? war da? Also gehen wir erstmal hier lang. Machen wir das erstmal. jetzt haben sie mal zurück mein blabber mal die kamera zu mir sprol ich glaube nicht dass das der fall ist oder warte mal ich gehe mal weiter nee da gibt weit es da geht es tatsächlich weiter geht zurück ja aber ich glaube nicht zu mir sprollt nein ich mal zurück das Wolle, Wolle. Nee, wir kommen nicht mehr zurück. Aber ich glaube, wir waren richtig. Das bezweifle ich. <lacht> ja, war doch bestimmt irgendwas. Ja, da war doch bestimmt irgendwas Spannendes, was im Spielen und Schokolade. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Wer die Referenz nicht weiß, schämt euch. Ne? Ja. Oh Gott. Was? Oh, Alter, Vorsicht, du fällst runter. Ja. Nimm das, Piranha-Pflanze. Du unnötiger Trollcharakter. Nom. Nom. Nom. Immer mehr. Nom. Nom. Nom. Ich glaube, die kommen so lange raus, weil du keine Wolle hast. <lacht> Was? Ich drücke überhaupt. <lacht> ich rette dich. <lacht> Trickshot. shot <lacht> ja, unten rechts, Hä? War da unten rechts Ich weiß es nicht. Da waren da so ein paar Scheiße. Vielleicht ist da irgendwas. Okay, die kommen hier nur raus, weil du keine Wolle hast. auch oh, keine Wolle? Du brauchst keine Wolle? Da. Also ja. Äh, also die weg. Okay. Ähm. Nimm das. Und das? Ich glaube, wir gehen schon weiter, ne? Glaub, ja. War da oben nichts mehr, oben links. Nee, ich glaube nicht. Lass mal gucken. <lacht> ja, genau. Wir müssen alles, alles überprüfen. Oh Gott. Oh, ich oh. ich komme hoch. Aber nicht. Oh. Ne, hier ist nichts. Erst ist der Anfang. Oh <lacht> Wolle. Oh, meine Wolle? Wo Komm dir. Hast du meine Wolle geklaut. Oh, du Sack. Heiß dich. Nimm das. Nimm das. Unnötiger nötiges Charakter. so legen numm das noch was okay ah Fall nicht runter ja. hey yeah, alle wolle yes. so auf der da Charaktere so ein Ding fehlt noch Alter wenn äh, äh, wenn wir das jetzt noch mal perfekt schaffen ey ich was da aus dieses dieser Art zu springen werde ich mich nie gewöhnen. Ne, echt nicht. Ich hätte lieber Doppelsprung oder irgendwie so. Nimm das. Da ja, kommt muss doch irgendwo sein. ist nee, hier sieht schon nach Ende aus irgendwie. Da sieht auch, das sieht Ende aus. Äh, ich guck mal eben unsere Statistik. Nein. Zu der Blumer fehlt uns auch noch. Blume auch noch. Eine oh. Münze und eine Blume. Lass noch mal gucken. Habe ich zwei mal? <lacht> ja genau. Ja, ja, ja, ich glaube, so, ja, ich fange mal an. Noch mal gucken. Das muss da irgendwo hier sein. Ah, ah, da, da, da, da, da! Ich habe was gesehen. Da ist was. Moment, warum geht das noch da runter. Yes, Blume! Jetzt ja, fehlt nur ein Stempel. Ah, Gott, ich glaube, das war die eine Münze, die wir längst nicht mitgenommen haben. Okay. Lass jetzt einfach den Einzel machen. Bevor, bevor wir in diesen Ab abstell gekommen sind, wo du nach rechts gegangen bist und ich nach links wollte. Ja so ja okay das kann sein. Okay. Gut. Ich bin ei, meine ich. Yes. Da geht man zum Bonusspiel oder wenn eine Blume am Ende einsammelt oder? Ja. Ja, es kommt zum spiel Jedes Mal wenn eine Blume eingesammelt wird kommt ein Bonusspiel. Ja, wir, wir haben noch wir keine 20 Herzen. Herzen du hattest 15, ich hatte 17. Aber wir haben alle blumen alle wolle. Ja, ich mag wolle. Auch so wir haben einen neuen Charakter. Ja. Er ist der wichtigsten. Hm, Finde ich auch. Aber jetzt erstmal Bonus spiel. <lacht> Hey, das musste ich hier nicht leid tun? und Hier sind wir Rivale. Meiner. Wer hat gewonnen? Ich glaube du schon, ja. Yay! 2000. <lacht> Dabei strecke ich mich voll an, ja. verstehe ich nicht? 2000. Yes. It's over 2000. Na, 22 Minuten, haben war. Ein Level machen, ne? okay. ja, gut machen wir noch ein Level. Ja, aber hey, Mogli Marathon haben wir geschafft. Lassen uns sich wolle zusammen stricken. was bist du? Ein Feiner Spielzeug. Joshi wurde wieder zusammen gehackt nee, Die Mauer, so Wall. Wow. Ja, gut aus. Weiß ich wechsle die ganze Zeit aber. Schalrollen Schikane. Das ist ja voll die Schikane hier. Bin es nicht auch? Ja. Das ist eine absolute Schikane. Wie können sie es wagen? Also wegen, okay, weil jeder so heißt. <lacht> <Hey>. ah. <lacht> Okay. ja ja gerade ah, Lucky komm entschuldigung und yeah. ah. den eigentlich auskriegst er kann ja auch die <lacht> <dann gucken, Mann. lacht> Ausgespuckt und für eben mal vergessen. Ein Problem die auch. <lacht> ja. Ich meine, da ist ein Helikopter. Warte, <lacht> da unten rechts, unten links, oder? Hey, doch. Oder? Hey. doch. Ah, ich wollte es da ja Ich wollte es da nochmal eben gucken. Äh, also. Au. Au. Bring den um. Ich habe ihn umgebracht. Komm, der hat mich mit dem Stacheli abgeworfen Den müssen wir umbringen. Das ist genauso wie Bowser, Der hat die Prinzessin so wein gemacht. Den müssen wir umbringen. Ja. Hup. Oh, Vorsicht. Ah. Ja. Da kann man gar keine Sachen werfen. Nee, wir hängen, wir hängen doch da an. Wie sollen wir uns, uns dann, dann wieder fest? guys! Oh. Oh. Mann. ich will die dinger treffen so, ich ziehe mal den nagel daraus Verdammt, das wäre das nicht wäre das nicht gefährlich nein wir sind wolle Wart. Äh. warum ist noch was? los ist ich hab's es gerochen genau. wie ich es mir gedacht habe steroide <lacht> ja genau steroide Gerochen, oh, ich hab's gerochen mit meinem riesigen riechorgan. Oh Gott, Auch das habe ich gerochen mit meinem riesigen riechorgan oh. Oh. Oh. Hey, danke. au, <lacht> bumm, <Boom>. hat <lacht> gesehen aber mit dem Hintern platt geweist. Ich glaube, das kommt in dein Best of rein. Ja, ich weiß, ich wusste es. Da, da. hm. Alter, das geht hier echt voll schnell. Ja, ich glaube, die ist nicht so lange hier, Leute. Boom! Alter, das ist schon die dritte Blume, ey. Jawohl. Ja, und ich, ich hätte mir gedacht, dass jetzt ein Checkpoint kommt. kann man aber so ein einsames Herz, irgendwie. <lacht> ein einsames Herz? Ja. A lonely Heart. Warte. Mm. Was? bin das Hey, gut. <lacht> hey. Skillshot. Die schnappen wir uns. Ich hab sie mir geschnappt. Ja gut. Ja, Mach er jetzt. Ne? <lacht> Mach sie jetzt. Ha. Das Ding sehen. Wir brauchen einen Gegner, der ist einer, den schnapp ich mir. Okay, so geht's natürlich auch. Aber ich wollte es mit Stil machen. getroffen Okay, gut. gut. Fantastisch. Spektakulär. Boah, ist gemein, ey. Auch, ne? <lacht> muss ich allein. mal okay. Ich habe man springen kann, wenn man auflädt. Okay, jetzt fehlt jetzt noch eine Wolle. da stört ja yeah. Ich hab Ah Alter, du hast echt Glück gehabt. Jetzt bleiben wir hier oh, oh. Aber Japs Ich komme. Ich komme. Ich komme. Aber ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich yes. Hier bin, <lacht> bin ich nicht da durchgegangen, Mann? Hey. Yay! Bonusspiel. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber also wir haben auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir 20 herzen haben, ob einer von uns es geschafft hat. Ich jedenfalls nicht. Ich auch nicht. Oh Mann. Oh, Mann brauchen wir noch 100 Prozent ja brauchen wir leider auch 100 Prozent oh also, aber wir müssen nur die Herzen sammeln nicht die Münzen wir müssen nichts davon einsammeln aber hey wir haben sonst haben wir alles freudig ja yeah. geht doch freu jubel jubel freu freu das war sehr Level Hey. hey, wolltest du meine, meine Wolke streich machen? Hey, ist meine Wolke gemacht? Na, warte, ich habe halt immer so viele Punkte zu kriegen, ey. Ja, weil ich einfach geil bin. Ich habe die Melone weggenommen. <lacht> weil ich geil bin naja wir haben drei level geschafft ja dann finde ich es ein gutes ergebnis wenn ich auch das waren neuen joshi eigensacken ja, dann werden wir den wenn wir den partner geht es direkt weiter mit einer festung oh, oh, moment wir haben 360 äh, stempel auf nähe gefunden und dafür bekommen wir neue stempel schön ja ich mal posten hm. ah, ja, genau posten das geht ja gar nicht mehr. Ja, alle trigger stehen jetzt umsonst. Wenn wir gleich einsetzen, du, denn? du bist joshi Yoshi, mmh, Schal. Mmh, Schal. <lacht> ja, du hast keinen an. Ich habe ich hab keinen an. Du hast einen an. Ja, gut, dann Stern. Da nicht. Verdammt. Ich muss mal gucken, was, was fehlt uns hier noch. Ja, Herzen und Stempel. Äh, ja, die Münzen müssen wir einsammeln und noch die Herzen. Die ja, man das ist dann mit alles, wenn wir alles haben. Bei ja ja. da haben wir ja noch keine Herzen. Da war alles. Da haben alles. Ja, also sehen wir uns im nächsten Part wieder hier. Ja, und wir sagen Tschüss bis zur nächsten Folge. Hast du irgendwelche abschließenden Worte? Ja. Dann sag sie mir. Dann teile Nein. sie uns mit. Nein. <lacht> bis dann. Bye. <laughs>